Jo Leute und willkommen zu einem neuen Mach Video. Was geht ab? Wir spielen heute Valorant. Ich habe hier eine Runde mit der lieben Cecilia und den netten Blattwechsel gespielt. Cecilia auf der Sage und der Blattwechsel auf der race Und ich habe mir gedacht, ich nehme die Runde einfach mal auf, so just for fun. Und die Runde ist echt gut gelaufen, deswegen habe ich mich entschieden, daraus so ein kleines Video zusammenzuschneiden. Deswegen wird es auch keinen richtigen Live commentary geben. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Like und Subscribe. Ich dachte, das ist mal doppelt, aber egal, kommentieren dürft ihr auch und jetzt starten wir direkt in die Runde rein. Ehrlich, bin ich Ich sehe mehrere Gegner. Deckung unterwegs. Also ganz einfach durch, easy. <lacht> Kein Respekt oder so. Gut, jetzt bin ich halt gestorben, aber zwei sind doch besser als keiner. Ich hier? Der, der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Okay, ach. Oh, du bist tot. Mist. Der ist links von dir. Er ist ziemlich hoch. Oh, einen Hass. Wir werden ihn schmischen. Er ist wie... Er ist wie... Er An seiner Stelle wird jetzt hier Waffe in die Hand nehmen. <lacht> der oben ist richtig tätig, ey. So ein kleines Kind denkt, so, oh mein Gott, solche Noobs, ey. Ich habe auch eine Wand vor mein Fenster gestellt. Smoke macht der Das ist ein B, okay, das ist ein Baby. ich bin da. Yes. Ich bin ben. da. <lacht> oh, Warum ist von uns spielen oder? Nee. Hey, was machst du denn? Ich kann dir nicht helfen, ich muss zwei weg. Weiß ich. Mach hier. Ich kann da nicht über die Fläche. Ich treff den nicht. Ich. Frag nicht, woher ich die Van habe, okay? Die habe ich gefunden, nicht gekauft. kann ich schießen, haben's alle gesehen. Beste <lacht> <Uka? Uka? lacht> Spike, Last Hate, Tower. Behind you. Behind you. Oh Mein Gott, was nice. ist knapp? <lacht> Einfach Profi hier auch am Team, ey. Hm? Die ja die Bronze-Legende. Soll ich bin unbedingt erschießen lassen. Ich bin gleich wieder da, ja? Weg mit dir. Ich bin hier so, so. Oh, ich will, ich, will, komm schon, nicht. Los. ich bin ich, glaub, ich bin tot. Event Roboter, yeah. Mir geht's nicht so gut, weil ich gerade die Granate... Und wieder bei dir? Riese, wenn die schon wieder da sind. Ja, so, so. ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss gehen. Warum bist du tot? Ich wollte extra zu dir kommen, ich mich zu beschützen. Oh. War genau oh. dann drin, sich um zwei Stück da. Ich bin halt schlecht. Vor hat mein Ult nicht getroffen. Countdown läuft. Oh, nice timing. nice good, good yeah, job das hey, was, was würde ich sagen ne auf ein gegner ich Mann. Du bist nein. Fertig. Doch. Du willst doch nur, dass ich mehrmals sterbe. <lacht> so lustig, so aufregend, so mehr ähm, Tode, hast, dass es Runden gibt. Super. Nein, nein, cool. nein. Oh nein. mein Gott, get wrecked. Wie habt ihr hier? Okay, ich bin really und dumm. Er pusht pusht, belong. Okay, zwei waren da. Ach, die kam... Ich dachte, die kommt Long äh, short. Äh, Mitte halt das mmh, Ding da. Äh, ja, ich Ja, okay. Wow, in der Ecke war ich auch nur tot. Letzter lebender Verbündeter. Der schießt nur oben nicht, was macht er? Ach, das ist eine Mauer. Ja, ich hab die Mauer gesetzt. Oh nein. ich <lacht> hab no mm -hmm. die ich hab die ich Vorsichtig. Hallo, wie läuft es so? Hallo, gut. Und bei dir? So. Ach ja, ich habe die Seile neu geladen. Der Chat hat sich bei mir resettet. Spike platziert. Also zu Jetzt wird's heiß. Ich glaube es kann sein, dass sie kontrollieren kommen, ob du aufkommst. Mm -hmm. ja. Oh wow, <lacht> die, die super Taktik ey, ist diese falschen Base. Ich bin eigentlich kein Fan von solchen Fake cords ich bin sowas, ist unfair. So also direkt gegen. Okay, okay ich, ich Oh, drei Stück zu <lacht> haben. so schlecht. Aus dem Weg! Ich einfach helfen oder? Hier ist das. Durch die Smoke. So oben ist auch Carry Hier sind welche, hier sind noch zwei. Mit zwei sind Bartzimmer, denke ich, schätze ich. Auf die könnte oben sein auf der Kiste. Nee, ist ziemlich. Lassen wir Gegner gesichtet. Von hier. Ja, Ich auch. Ich Warum? Einer ist hier. One more, one more. Then. Oh, ist das gesloten. Ein Gegner übrig. Triple Baby. Der Grimm ist hier bei mir. Wo bist du? Okay. Geht in Deckung. Ja, unter anderem. Nach minus achtzig. Ich habe nichts gesehen, warum habt ihr mich nicht gedeckt? Ja, okay. Ähm, ich hab auch nichts gesehen. Warum ja haben die anderen mich nicht gedeckt? Ähm, Ahnung, warum hat Phoenix nicht Leben gehabt? Sowas von Weil unser Phoenix krass ist. Warum gehen die mal draußen? Ah, dem, deswegen. Ah, das jetzt alles. Das ist für mich sehr lange. Ich hätte jetzt auch eher gesagt, dass eher lange, langer Schultag, wenn man bis zur Schule hat. Ich mag mich nicht mehr erinnern, ist bei mir war, war immer ein bisschen unterschiedlich je nachdem, wie um Schule zu ich war. Ja, ich so bin so schlecht. Saison Gegner gesichtet. Also kochen. Oh, ihr hattet kochen in der Schule. Ja, ihr ja, nicht? Also, ich war mein, nicht. Ach egal. <lacht> Müssen wir das noch nochmal aufgreifen über die Fächer? Ganz ja, gut. das kann ich nur ein Halt Haltst du mich? Aber nur weil du so lieb gefragt hast. Der Lala, ich mal hier Oh, das ist halt sehr oh, oh, wo steht die? Äh, also eine steht rechts von dir jetzt und eine steht links. Okay, beide stehen jetzt rechts. Und der andere steht halt. Long. Ding. Äh, wie heißt das nochmal? Den Warum Mann... steht denn da ein? Oh mein Gott, ich hab deinen Call-Fight verstanden. Ah, Phoenix halb AP. Äh, minus 50. Minus yeah, nice. Thank you. Yeah. Oh, bro, like, why is. Push, push, push. Bin hier. Ich weiß, dass ich meine Ult hab. Halt deine Klappe. Also bitte. Bin ich blind. Ich erwartet! Ich hätte da hinten zu machen sollen. Just hold it, just hold the spike. Als ob das immer so einfach wäre, ne? Back, back. Nice! Push, push. I can't, I can't. Ein Gegner übrig. Oh, Good nice. job, dude. Good job. Sehr schön. Es war so ich wichtig, kann, dass er gepusht ist. Wäre er nicht gepusht, hätte ich es nicht äh, machen können. Ist noch auf? Oh. oh, das klappt nicht. Weil er tot ist bis dann. Sorry, Alter. Nice. <lacht> teleport, teleport. <lacht> Ja, was hat denn, Meine was? Warum denn? Keine Ahnung. Nein. Blend. Hat der irgendwie geklappt. Der hat das Hooker. Ich mm. hab ja, mich. No, no, help him, Phoenix, go in and help him. Boah, ich schau. No front, aber der Ist der Spike genau auf unserer Seite oder auf der anderen okay, Seite? Der ist auf He, eurer Seite. Diffusing. Also, den Dings. Nice, nice. Weiß nur sogar, wo ich hinzugehen hab, nachdem wir die Runde geholt haben. Ja, wir haben das, wir haben das Klar, und deswegen, wir gewinnen nur, wenn er uns wird. Er hat 80, We could try rotate maybe? Yeah, let's We can We can rotate. now. rotate. We phoenix rotate. We Never We can. <laughs> <laughs> <laughs> Obwohl die... Ich würde das nicht machen. Was sind? Das ist ein nice Riffage. Äh, wenn, wenn die... Wenn Wenn die... Wenn ähm... Wenn noch ihre Satchelt hat, kann die ja einfach rein Satcheln. Ja, aber es hat ein kleines Loch, da können wir sie töten. Zeigst du... Also One so window. Musst du jetzt nicht zeigen, ja. Ich dachte du hättest kein Loch gelassen, dann... Der hier nehm ich ja, nichts da. Nicht, du kannst es rein. Guckloch, siehst du? Nice da ist es geil. Ist der so ein Büt-Shit? Ich, mein, ich habe auch vergessen. Ich werde versuchen, lass mal versuchen, die Oldkugel für mich einzunehmen, damit ich meine Old kriege. Okay, wir nehmen die Oldkugel ein. Geil! Wichtigste. Wenn Und du inhalierst sie bin. dann, ne? Wer? Ja, der Phoenix. Natürlich ja. ich. Wisst, ihr, wisst ihr das? Ich einfach rein, warte. Ich brauche Hilfe. Zwei Stück, zwei Stück. Du kannst dich Du kannst dich Ja, aber nicht Oben, oben, oben. Ja, gut. tut mir leid. Let's go, B, let's go, B. Ich kann nach B, die sind beide da. Okay, kann man dann. Wie viele Runden haben wir sind jetzt in der... Äh, Messer und Lauf, du hast die Bombe. Wir Messer. Wir Runden. in 21. Du hast die Bombe. <lacht> ich weiß, ich dachte nur, wenn die jetzt teleporten... Dann, die Ihr ja werdet auch meine Verbündeten auch. nicht... Ach, oh, okay, geh, weg einfach jetzt. Das wär so gefährlich. Zwei Stück da. Erhält erhält er er hält doch schon den Spot. Noch 30 Sekunden. Ja, mehr mach ich, ich bin schon da. Oh Vielleicht dann hier. Du kannst mit the Sage gehen, du you know. Okay, ich versuche trying zu Vielleicht, oh, yeah. oh, nee, schon gut, dass du da stehst. 1 HP. An dir. Letzter Verbündeter. Letzter mach die Wall kaputt. Nee, ich oh geiler Play. Ach oh, schade, aber die Idee hat mir echt gefallen. Die Idee hat mir richtig gefallen. Ich war aber zu langsam. Ja. Matchpunkt. Beim nächsten Mal denkst du schneller dran, weil du den Play jetzt oh. kennst. <lacht> Ah oh, fuck, one pushing behind. Oh falsch off One pushing behind. Der steht. Was okay. ist da? Schnapp sie dir. Ladung und du fliegst ja fast ins Gesicht. <lacht> ja, nach dem Setchel triffst du leider nicht. Der nimmt einfach. Oh, der hat richtig Eier der Omen, Alter. Der hat riesige Eier, der kleine. Erledigt. Okay. Gegner. Letzter Lebender So, jetzt kommt der krasse Klatsch. Okay, das war schon gut. Er sollte sich jetzt so schnell wie möglich erschrecken, gern. Ja. Hey, jetzt wissen die, wo du bist. Sehr auffällig. Du musst dich schon an Seite entscheiden, wo lang geht. nicht oder rechts. Ist halt tot. Ist geschützt mit gleich. Ja, dann mal Ja mann, was ist das denn, feiner? Wie hat das funktioniert? Geiler Typ. Da kann man ja nur sagen, was sowas. Well played, man. Ich dachte sogar ein Man. Thank you, thank you. Der ist gerade halt richtig happy. This, <lacht> ich finde es eigentlich süß. Ich habe seit drei Runden so gut wie gar nichts gemacht. Das ist. Jetzt wieder was machen. Ich hab seit 100 Runden nichts mehr gemacht. Ich habe 17 Kills und 25 Tode. <lacht> mehr als es bis jetzt Runden gab. Nee. Aber hey, du hast mehr Tode als ich Kills hab immerhin. Das ist ja eine chief <lacht> <lacht> <lacht> Ich Muss hab's sein. versucht, okay, ich hab's versucht. So sein. is, B is it? Lass ich mal auf A alleine. Okay, hey, du musst besten mitkommen und heilen. Hm. Bin unterwegs. Wenn dir sogar entgegen. Sehr gut. Ich hab die rotieren gleich. Vorsichtig. Ja, ich tippe auf A. Ich gehe schon mal rüber. Wir müssen wir stehen. Okay. Wow. Ja, Luca. Er ist ein Raum hier. ist okay. Nice. Hinter mir, in diesem Raum da. One defuse, one bin tot, bin mir sicher. Nice. Ja, nice, aber es hat genug Zeit gewonnen. Schön. Okay, uh, Holy shit, Alter. Endlich hab ich was getroffen, Mann. <lacht> Matchpunkt. Wir gehen jetzt. B. Ja, B klappt am besten. Einer pusht immer aus Rooker raus, dann könnt ihr noch abfangen, warten. Ich muss ja unsere Sage unterstützen, damit die nicht stirbt, ne? Genau. Ich muss den Healer verteidigen, damit sie uns heilen kann, Mann. Der wichtigste Job. Absolut. Nice, push, push, push. Nice. Push, push, push hard, push hard. mich One is already here somewhere. I'm <laughs> <laughs> they man. Oh, this is uh, a elbow. <laughs> Das war's auch mit der schönen Runde. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei der Cecilia einen Follow auf Twitch lassen. Der Link ist in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.